Prost. Das feuchte Blütenblatt landet sachte in meine angespannte Gefühlswelt. Eine Rose in ihrem brüchigen Dasein duftend versucht sie mich zu trösten. Elektrisiert und aufgewühlt schmettern mich die ungeduldigen Gedanken durch den Brei der Reizbarkeit. Das weiche Rosenblatt sammelt mit wolligem Verstehen mein Augenwasser mit seiner warmen Liebensröte und seinem Duft der Weisheit es meinem Gemüt Befreiung schenkt.